Smartphones. Wir lieben sie und wir hassen sie. Auf jeden Fall hängen wir ziemlich lange dran. Und wenn uns jemand darauf hinweist und uns sagt, wir sollen das Teil mal weglegen, reagieren wir meistens ziemlich genervt. Dabei hat die Person vielleicht sogar recht. Es ist aber auch wirklich gar nicht so einfach, von dem Gerät mal wegzukommen. Um es zu schaffen, mal ein bisschen mehr Abstand von unserem Smartphone zu bekommen, testen Fabi und ich jetzt schon seit einer ganzen Weile zwei Tools. Und zwar ich für mein iPhone und Fabi hat ein Android-Gerät. Und Fabi, erzähl uns doch einfach mal, was du da nutzt und was man damit alles machen kann. Also ich probiere seit einer Weile die kostenfreie App Quality Time aus. Die finde ich eigentlich auch ganz gut. Die zeigt mir, wenn ich diese öffne, meinen Tagesablauf. Also heute habe ich es geschafft, schon ganze zwei Stunden lang auf mein Handy zu schauen. Nicht schlecht. Die erste App war der Wecker und dann ging es auch mit allerlei anderem Zeug weiter. Ich kann mir da auch anschauen, welche Apps ich denn wie lange nutze. kann mir anzeigen lassen, wie oft ich denn mein Handy heute schon entsperrt habe. Das waren schon 46 Mal. Und ich könnte mir da auch so einen Alarm oder ein Limit einrichten, das mir dann eben anzeigt, Jetzt ist es aber mal genug, lass das Handy mal besser links liegen, aber an diese Limits, da habe ich mich bisher noch nicht ran getraut. Okay. Seit iOS 12 haben alle iPhone-Nutzer so eine Funktion, wie du gerade beschrieben hast, eigentlich automatisch installiert. Und zwar kommt man dahin, wenn man auf Einstellungen geht und dann auf Bildschirmzeit. Und ich habe als allererstes mal die Übersicht, wie lange ich heute schon genutzt habe. Okay, mehr als zweieinhalb Stunden sieht ziemlich krass aus. Ich muss aber dazu sagen, ihr seht hier diesen ganz dunkelblauen Balken, da steht Lesen dabei. Das war tatsächlich Google Maps. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich auch, wann ich das genutzt habe. Ich kann mir das auch für die letzten sieben Tage anzeigen lassen. Und ihr seht, es ist immer sehr viel dunkelblau. Das heißt, das ist eigentlich die meiste Zeit mein Navigationssystem. Ich kann mir auch, wie Fabi schon erzählt hat, Limits für die Apps festlegen oder eine Auszeit einstellen. Das nutze ich auch schon, damit ich abends ein bisschen besser ins Bett komme. Hier drunter sehe ich noch die meistverwendeten Apps. Da gebe ich direkt zu, das ist bei mir Instagram. Aber direkt danach kommt auch schon Google Maps, was ich als Navi verwende. Jetzt wollen wir aber nicht nur über diese App so ein bisschen quatschen, sondern sie mal so richtig testen. Und ich würde sagen, es wird Zeit, jetzt mal richtig harte Regeln aufzustellen. Welche Regeln willst du für mich aufstellen? Obwohl es die Kim ja gerne auf äh, Maps schiebt. Ich glaube, die meiste <lacht> Zeit geht bei ihr doch für Social Media drauf. Maximal eineinhalb Stunden Instagram pro Tag. Ich kann bei meiner App tatsächlich nur einstellen, eineinhalb Stunden Social Media. Aber dann mache ich das. Eineinhalb okay. Stunden Social Media. Da ist auch WhatsApp dabei. Huh. Das wird nicht leicht, das wird nicht leicht. Okay, aber da würde ich einfach sagen, äh, das Gleiche gilt für dich auch. Maximal 1,5 hm. Stunden Social Media, auch WhatsApp-Gruppen. Okay. Dann darf ich aber auch noch eine andere Regel aufstellen. Ich weiß nicht, dass dir auch so geht, dass du nicht ins Bett kommst abends, vor lauter Instagram-Stories. Deswegen würde ich sagen, Bildschirmzeit aus ab 22.15 Uhr. Hui, okay. Dir? Okay, okay. alles klar. Dann stellen wir uns das jetzt ein, testen das eine Woche lang und erzählen euch nächste Woche oder gleich hier im Video, wie es uns damit ergangen ist. So, unsere Woche ist vorbei. Bei mir hat es auf jeden Fall was gebracht. Bei Fabi sieht es gerade eher nicht danach aus. Ja, hat natürlich die ganze Zeit richtig gut geklappt. Ich habe mich ständig an alle Regeln gehalten. Das hört sich wie eine gar Video an. Keine Probleme damit klarzukommen. Nee, tatsächlich das mit dem äh, nur eineinhalb Stunden Social Media nutzen war gar kein großes Problem. Eine größere Herausforderung war für mich eher das Abschalten um 22:15 Uhr. Da merkt man halt schon, wie die Gewohnheiten einsetzen, dass man abends vom Fernseher halt doch gerne noch mal nebenher was in Facebook schaut. Okay, das heißt, habe ich jetzt eigentlich rausgehört, du hast dich nicht immer dran gehalten. Fast immer. Fast immer, ja. Ich muss sagen, mir geht's total gut. Für mich war das Schwerste auch ähm, abends, weil diese Social-Media-Nutzung, die du mir untersagt hast, mit 1,5 Stunden am Tag. Die findet bei mir hauptsächlich abends statt, wenn ich im Bett lieg. Dann scroll ich noch so durch und schaue mir ein paar Stories an und äh, plötzlich ist eine halbe Stunde, Stunde vergangen. Aber ich habe mich mit einer Ausnahme immer dran gehalten. Und mir ging es auch nie so gut in meinem Leben. Hatte die Ausnahme einen besonderen Grund? Nee, da wollte ich einfach weiter gucken. Okay. Und da hatte ich das Gefühl, ich brauche das jetzt. Kennst du es wenn man manchmal abends Storys sich anschaut und so das Gefühl hat, ich muss jetzt noch, brauche jetzt fünf Minuten Stories, um mich berieseln zu lassen, dann kann ich besser schlafen danach. Nee, bei mir ist es einfach nur Langeweile. Okay, bei mir ist es so, man kann danach nicht besser schlafen, das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, deshalb geht es mir so gut, weil ich viel mehr geschlafen habe als sonst und Schlaf ist gut. Wirst du denn was beibehalten von unseren Regeln? Also was mir auf jeden Fall was gebracht hat, war über die WhatsApp-Gruppen, die mich manchmal so nerven, nachzudenken. Ich habe da mal ein paar durchgeschaut und bin in manchen ist auch gar nicht mehr drin. Wie war bei dir? Hast du irgendwas mitgenommen, von dem du sagst, das willst du auch weiterhin so fortführen? Ich hatte davor schon eingestellt, dass ich ähm, eine Auszeit habe, aber die war deutlich später. <lacht> 22.05. ist vielleicht ein bisschen früh, aber ich habe mir gedacht, ich lege es jetzt mal so auf 22.45 Uhr, dass ich dann wirklich... Da sagen kann, reinkommen. okay, jetzt ist Schluss. Ja, und ansonsten, ich glaube, die Social-Media-Nutzung, vielleicht behalte ich es sogar bei mit den anderthalb Stunden, weil ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Und wenn man dann so dran erinnert wird, jetzt ist es doch mal wieder gut, dann funktioniert es auch. Vor allem, man muss ja sagen, man hat viel mehr Zeit für andere Sachen dann. Wenn ihr jetzt in Zukunft genauso viel schlafen wollt wie wir, oder ihr euer Handy einfach mal ein bisschen weniger nutzen wollt, oder das, dann schaut mal in die Infobox, da haben wir euch einen Artikel verlinkt, in dem wir die ganzen Tools, die wir jetzt verwendet haben, nochmal genauer vorstellen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao. <lacht>